Wir werden in unserer Fraktionssitzung heute über den Stand der Sondierungsgespräche berichten und werden auch darüber berichten, wie der weitere Fortgang sein wird. Wir haben ja bisher die einzelnen Themen, die wichtig sind für die Sondierungen, ähm, herausgefiltert, äh, sie auch in der äh, äh, letzten großen Sondierungsrunde vorgestellt und äh, jetzt ähm, ab äh, morgen Abend äh, geht es dann in den kleinen Runden der Sondierungen tatsächlich zu den äh, vertieften Gesprächen, wo wir das Papier vorbereiten, das am Ende der Sondierungen stehen soll und die Grundlage für Entscheidungen, ob es zu Koalitionsgesprächen kommt oder nicht, sein wird. Wir bereiten in dieser Fraktionssitzung natürlich auch die Konstituierung des Deutschen Bundestages morgen vor. Das wird für alle Kolleginnen und Kollegen ein besonderer Tag sein, wenn es ähm, zum ersten Mal die neue Legislaturperiode, der neue Deutsche Bundestag sich konstituiert. Und äh, wir gehen schon von einer längeren Sitzung aus. Ähm, allein der Namensaufruf von 709 Kolleginnen und Kollegen äh, wird äh, seine äh, Zeit in Anspruch nehmen. Dann äh, die Wahl äh, des Präsidenten und der